Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Adventsvideo. Es sind jetzt Hortensien, neben mir der Ihnen e eigentlich ein Herbst. Aber heute zeige ich euch im Video, wie man die schöne herbstliche Hortensie weihnachtlich machen kann. Weil viele sagen jetzt, es sind die letzten Hortensien, die im Garten noch abgeschnitten werden. Oder ihr habt sie schon abgeschnitten. Und ja, ich gebe euch gleich ganz viele Tipps und... Dann, und dann kommt im Video ein wunderschöner Adventskranz mit einer tollen Kombination aus dieser schönen grünen Hortensie und Viola-Kerzen und der passenden Deko dazu. So, also erstmal... Fange ich an mit dem Thema Hortensie. Die Hortensien sind ja jetzt sind wunderschön fest ja, und die trocknen auch ganz toll an und viele sagen dann so, wann schneide ich denn die oder wie mache ich die haltbar? Also wenn man die schneidet, ist am besten, man hängt die kopfüber auf und lässt die dann trocknen, weil was sonst oft passiert ist, wenn man die trocknen will, ist, dass die so zusammenfallen und dass die Blüten nicht so schön bleiben und die bleiben am schönsten. Einfach hier einen, äh, einen Draht, einen Haken nehmen mit dem Gummi und äh, aufhängen und ich würde sagen, so nach äh, drei Wochen ungefähr, sind die ganz trocken. Also die hier sind jetzt noch richtig, richtig schön knackig. Ja, die habe ich ganz frisch heute vom Großmarkt geholt. Die sind natürlich erste Sahne und dann hat man auch Einige Hortensien, die so ein bisschen angetrocknet sind und die möchte man natürlich auch noch verarbeiten. Und die sind auch, eigentlich auch viel zu schade, um die wegzutun ja, und dann mit ihren tollen Schattierungen. Ja, wenn man das also so diese Kombi allein sieht. Und da ist mir so die Idee gekommen, dass ich dachte, Hortensien sind, wir haben es auch schon öfters gemacht, Hortensien sind wirklich wunderschön für einen tollen Adventskranz. Ich, äh, ja, und ich brauche natürlich für diesen Adventskranz, ich habe ein bisschen was vorbereitet, also ich brauche diese ganzen Hortensienblüten mit ihren schönen Schattierungen. Ich brauche ein paar schöne Kerzen, wobei ich jetzt also eine Viola durchgefärbte Stumpenkerze ausgesucht habe. Ähm, gute Kerzen, Tropfen auch nicht, ist mir total wichtig. Ja, und Ich kaufe immer ähm, richtig, richtig wertige Kerzen. Dann ähm, muss man die Kerzen auch... Genau, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema. Gleich äh, Vorbereitungsschritte. Die Kerzen müssen ja auch, äh, um dem Adventskranz dann gut zu sitzen, angetratet werden. Damit es hier nicht so lang dauert, habe ich die anderen schon angetratet, Aber äh, drei Stück sind getratet Und ich zeige euch noch, ich habe mir hier eine Kerze angemacht, ich zeige euch noch mal, wie das geht mit dem Antraten. Man braucht eine gute Zange, Kombizange. Ja, einen schwarz geglühten Draht. Also, keinen grün lackierten. Ich zeige mal, was man nicht nehmen soll. Nicht diesen grün lackierten, weil der hat eine Kunststoffummantelung. Und das wäre nicht so gut, wenn man den im Feuer, wenn man diese Kunststoffummantelung, ja, wenn die dann schmilzt. Ich nehme mit der Kombizange, lasse etwa einen Daumen breit, ja, lasse ich frei von dem Draht, halte den Draht in die Flamme. So, der Kerzenrand darf natürlich nicht so hoch sein. Man merkt schon, dass ich sonst nicht natürlich nicht so tief komme auf die Flamme. Lass das ähm, mal schön erhitzen. Und dann ist beim Andraten ganz ganz ganz wichtig, dass ich äh, nicht zu weit außen und auch nicht zu weit innen drahte. Ja, also das heißt, hier ich auch wieder so, naja, ich sag mal einen Zeigefinger breit vom Rand weg, ja, kann ich den, den Draht äh, in die Kerze reindrücken drücken. Ähm, wenn ich jetzt, also ich zeige es mal mit dem Draht, wenn ich jetzt hier so weit außen die Kerze andraten wollte, dann ist das Risiko sehr groß, dass die Kerze, dass einfach der Rand springt, ja, dass die Kerze kaputt geht. Das ist super ärgerlich, vor allem wenn man so ein Viererpäckchen gekauft hat und dann geht eine kaputt. Ähm, ja, dann ist es ziemlich doof, ist uns auch schon öfters passiert. Also zu weit außen drahten ist schlecht äh, und äh, das ist jetzt vom Abstand her, das ist also perfekt. Und je besser man den Draht erhitzt, weil ihr habt ja Zeit, ja, ähm, wir müssen schon immer gucken, dass wir es natürlich fix machen. Je besser man den Draht erhitzt, desto besser sch äh, schmilzt das Wachs, wenn ich diesen Draht in die Kerze reindrücke. So, und an drei Stellen Drahten reicht auch gut aus. Ja, ist perfekt. So, dann lasse ich das einfach abkühlen. Die Kerze tue ich jetzt zur Seite. Meine Kerzen sind jetzt alle schon angedrahtet, fertig. So. Aber ich lasse mal das Buch noch da. Manche sagen ja, wenn ich das Werkzeug ablege, das wäre so laut. Aber okay, ich äh, bin ja immer lernfähig. Ich ziehe jetzt mal ein paar Handschuhe an, weil ich ähm, arbeite mit Krampen, mit Metallkrampen lieber, wenn ich Handschuhe anhabe. Ähm, ich kann ja irgendwie besser zupacken. Ich habe jetzt hier diese schönen Krampen. Ja? Und äh, heute wird der Kranz mal im Gegensatz zu der Technik sonst. Sonst habe ich immer gewickelt. Ja? Kann man auch machen. Ähm, aber heute möchte ich die Hortensie krampen und ich habe schon vorab den Kranz, wie auch im letzten Video, ähm, da habe ich es auch gezeigt, mit einem ähm, Kranzwickelband abgewickelt. Das heißt, die Unterseite, wenn die jetzt auf dem Tisch liegt, dann ist es natürlich schöner abgewickelt, als das pure Stroh auf den Tisch zu legen. Ich nehme meine Hortensie und da können ruhig auch die angetrockneten Stücke, Ja, man merkt, es raschelt ein bisschen, da können ruhig auch die angetrockneten Stücke genommen werden. Ähm, nehme die Hortensienstücke, ja, wie so ein kleines, so ein klein, äh, kleines Büschelchen. Und Moment, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen drehe. Ja, es kann auch sein, dass was Trockenes mit drin ist. Ähm, das zupfen wir einfach raus. Leg diese Hortensie auf den Kranz. Nehme meinen Krampen und krampe und zack und drückt den fest rein ja und äh, so in dieser art und weise kann ich also meinen ganzen kranz ähm, ja mach den eigentlich ruckzuck ganz fix und wenn man jetzt mit dem finger also mit dem puren finger diesen äh, diesen metallbügel so drückt dann ähm, tut es irgendwann in den fingern weh ja die, das ist dann da ist man dann doch ein bisschen empfindlich und deswegen äh, ist es mit Handschuhen gar nicht schlecht. Ich arbeite eh bei gewissen Sachen sehr gerne mit Handschuhen und ein bisschen Schonung für die Hände, für die armen Hände ist natürlich auch gut. Ja, und ich wollte euch auch noch mal diese Kombination aus, äh, ja, aus grüner Hortensie. Ich nehme jetzt auch noch eine frische dazu zu meiner Arbeit, ähm, dass das so ein schönes Farbspiel ist. Und diese, gerade diese Kombination aus der Hortensie und aus diesem Lila, die habe ich hier zum Beispiel auch bei den Blumen. Und ich finde, das ist ganz irre. Ja. Das ist jetzt so eine richtig schöne Chrysantheme. Und äh, dieses Farbspiel, das hatte ich auch so im Kopf für den Adventskranz. Und mache jetzt einfach, habe eine, eine schöne, dicke, frische Blüte. Und um so tolle Farbakzente dazwischen zu setzen, habe ich diese frische Blüte dazwischen. Und kann dann auch äh, gemischt, das trockenere Material, gemischt mit dem frischen Material verwenden. Das ist also eine Art und Weise, die geht deutlich schneller als Wickeln. Das ist also die Ruckzuck-Variante des, des Kranzerstellens. Das geht aber leider nicht mit allen Materialien. Und bei den Herbstgrenzen, da haben wir doch viel, viel gewickelt. Und das ist natürlich jetzt ein Sahnestück, weil das ist hier das grünliche und das Lila. Also da ist alles drin, alles drin von der Schattierung her, was ich mir eigentlich wünsche. So, die Stiele muss ich natürlich wieder mal ein bisschen abschneiden. Und dann kann man ruhig auch diese dunkleren Schattierungen auch nehmen. Dass so, dass so dieses Wechselspiel zwischen den Farben auch da ist. Also, das war jetzt der Schnelldurchlauf für euch. Und beim, also beim Krampen, im Gegensatz zum Wickeln, ist der Schluss von dem Kranz leichter. Ja, weil im Grunde genommen muss ich nur noch diese Lücke zu krampen. Ja, ich nehme hier nochmal noch ein schönes ähm, ja, so ein Stück, das eben gut dazu passt. Und das einzige, worauf ich achten muss, ist, dass meine Stiele nicht zu lang sind. Ja, ich mache die schön kurz und dann lege ich, ja wunderbar, das ist so eine Lücke, und lege ich eigentlich nur noch das, die letzte Hortensie rein. So, und schon, ja, und schon ist eigentlich die Lücke zu. Und man sieht, so Moment, ich muss jetzt erstmal meinen Tisch sauber machen. Das ist jetzt ein richtig toller Kranz geworden. Ähm, es gibt eine Besonderheit, ich habe darauf geachtet, dass die Hortensie äh, nicht, ich sage jetzt mal, nicht so, so büschelweise hochsteht, ja, weil das Problem ist natürlich auch, ich habe Kerzen und wenn die Hortensie dann jetzt so, so ähm, voluminös wäre, dann hätte ich das Problem, dass meine Kerzen an dieser, das ist ja doch eine trockene Hortensie, dass die zu nah an dieser trockenen Hortensie wären und ähm, ja, das ist wieder dann äh, zum Thema Brandschutz, da muss ich natürlich auch wieder gucken, dass ich dieses Risiko äh, mindere, ja, ähm, und und äh, also die Kerzen, ich würde die Kerzen auch immer, soll ich mal gucken, ob die Drähte schön schräg sind? Ne, genau, hier kommt nochmal so ein, so ein wichtiger Hinweis. Ähm, die Drähte, damit die in den Strohrömer, damit ich das in den Strohrömer gut reinbekomme, muss ich auf jeden Fall die Drähte schräg schneiden. Ja, das kann ich machen hier mit der Kombizange, die hat hier auch Klack. Hier fliegen schon die Stückchen in der Gegend rum. Ähm, diese Drahtstücke, die müssen schräg sein. Ansonsten geht die Kerze nicht so gut in den Strohrömer rein. Aber so ist das überhaupt kein Problem. Und dann geht es wie, wie Butter. Die Arbeitsvorbereitung ist also auch immer ganz wichtig. Wenn, einmal, wenn ich einmal versuche, diese, die Drähte in den Strohrömer reinzudrücken rein und wenn die sich einmal umbiegen, es ist total ärgerlich, weil ähm, die Chance, die da noch reinzubekommen, die, ähm, die sinkt dann. Ja, und ich würde auch die Kerzen nicht bis ganz unten abbrennen. Äh, das, ist dann, das ist dann auch zum Thema Brandschutz, sondern ich lasse wirklich noch, wenn, wenn von der Kerze, ja ich sag mal so noch hm, 20% von der Kerze noch da sind, dann mache ich die meisten schon nicht mehr an. Ja, dann, dann, ist, äh, dann ist eigentlich Zeit, ne, äh, neue Kerzen zu nehmen. Hier sieht man jetzt auch, wenn die Drähte so ein bisschen krumm stehen, ja, dann mache ich die extra noch grad, weil auch das ist wieder mal so das Thema, wenn die, dass ich die, wenn die, ich muss die wirklich grad ansetzen, um die reinzudrücken. So, genau. Und dann funktioniert das auch wunderbar. Ich muss schon, wenn ich das von oben angucke, so ein, so ein Quadrat haben. Ihr seht, es passiert mir auch. Aber ich glaube, jetzt jetzt haben wir eigentlich ein schönes Quadrat. Und jetzt fehlt uns im Grunde genommen nur noch die Deko. Ja, meine Krampen kann ich jetzt wegstellen. Also diese ganzen Sachen, die man dafür braucht, die Krampen, ja, mit denen man ja auch ganz toll die Herbstgrenze machen könnte. Und... Die, der Strohrömer, Kranzwickelband und so. Ich zeige euch immer wieder so Artikel, ähm, die ihr bei Floristik24 auch gut äh, bekommt. Und äh, die man auch immer wieder brauchen kann. Äh, dann äh, stelle ich euch ganz sehr gern immer die Produktlinks rein. Ja, und hier habe ich auch mir ja, im Grunde genommen wieder eine ziemlich minimalistische Deko äh, ausgedacht. Ähm, ich klebe das jetzt auch, obwohl ich es in den letzten Videos nicht geklebt habe. Aber ich mache es jetzt... Äh, ich möchte es auch wirklich gern so haben, dass der Kunde auch raustragen könnte. Und deswegen klebe ich heute die Deko. So, Gruppieren ist auch immer schön. Ja, Man könnte theoretisch auch mal eine Apfelscheibe. Ja, finde ich eigentlich auch ganz süß. Eine Apfelscheibe, so unterhalb der Kerze, eine getrocknete. Und kann man auch mit einem kleinen, ja entweder so ein Sternchen drauf. Auch süß, weil also es ist Sternchen. Nur in die Hortensie wirkt das Sternchen nicht so schön, wie wenn es auf der Apfelscheibe sitzt. Deswegen, also ich muss immer erstmal beim Kleben gilt so die Regel, erstmal dran halten, erstmal testen, wie sieht das aus, und dann, und dann kann man auch kleben. Ja, ansonsten, weil wenn der Heißkleber mal drauf ist, dann erst einen Platz suchen, äh, ist dann doch suboptimal, weil oft erkaltet der Heißkleber auch noch während, während des Arbeitens. Ich wollte eigentlich ursprünglich noch ein paar Farbkleckse, die sich ja fast in den Rändern so widerspiegeln, drauf machen. Ich glaube, ich lasse die weg. <lacht> Manchmal entscheide ich mich ja doch dann im Video zu was anderem, äh, bereite die Sachen so vor. Aber das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Aber die, äh, diese Sternchen auf der Apfelscheibe, die finde ich sehr schön. Und... Die Apfelscheiben gefallen mir auch total gut, weil ich mag das eigentlich, dass, was, dass noch was Helles, was Leuchtendes auch da ist. Und wie auch in meinen letzten Videos, weniger ist tatsächlich oft mehr. Ich bleibe dabei, auch diesen Kranz wenig zu dekorieren und dieses tolle Naturmaterial wirken zu lassen. Das, das ist doch viel effektiver. Als, äh, als es dann so mit Deko zu überladen. Ähm, optional kann man natürlich auch noch ein schönes Bändchen um die Kerzen machen, das habe ich euch in den letzten Videos auch gezeigt. Ähm, ich habe mich bewusst äh, gegen den Farbtext entschieden, weil ich fand einfach, dass es diese tolle Farbharmonie in diesem Viola einfach stört. Und äh, wie auch in den letzten Grenzen wirkt wirkt es natürliche mit Kerzen, mit wenig Deko, wirkt total schön. Ähm, man könnte auch äh, kleinere Zapfen ja, noch äh, drauf machen, könnte man noch dazwischen legen. So, also ich habe mich noch entschlossen, doch nochmal auch Zapfen mit äh, auf diesen Kranz zu machen. Und ich habe bewusst äh, die Deko, die ich gemacht habe, ähm, ich habe bewusst die Deko gruppiert. Ähm, weil so gruppiert wirkt die Deko schöner, weil manche, wenn man anfängt was zu dekorieren, äh, manche machen sogar in ganz regelmäßigen Abständen die Deko drauf und ähm, wir Floristen, die gruppieren gern und dann wirkt das auch schöner fürs Auge. Und jetzt die Zapfen, die machen natürlich aus diesem ja vermeintlich herbstlichen Kranz, Hortensienkranz, machen dann auch wirklich eine winterliche Deko daraus. Und das ist jetzt auch, auf die letzten Meter geht mein Heißkleber aus. Heißkleber, Heißklebesticks sind auch unverzichtbar für die Weihnachtsdeko. So, und jetzt höre ich auch auf und freue mich an diesen, an diesen tollen, frischen, knackigen Grün der Hortensien und an diesen lila leuchtenden Glanz der Kugeln und der Kerzen. Und... Ich hoffe, dass mein Adventskranz-Video, bei welcher Nummer waren wir jetzt? Ich habe die Nummern verloren. Aber es gibt ganz viele und ich blende auch nochmal die Links ein oder ein paar Bilder dazu zu den vorigen. Ich habe schon unheimlich viele Adventskränze gemacht und ich glaube, es gibt wirklich viel Input und viele Ideen. Und ich freue mich wieder auf eure Kommentare, ob es euch gefällt, welche Farben ihr nehmen würdet, alternative Materialien zusätzlich. Ganz viele äh, Tipps und Tricks äh, und viele Leute haben viele Tipps und deswegen nehme ich auch gern eure öfters an. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ganz Liebe und viel Spaß beim Nachgestalten. Tschüss, eure Margit.